Die Gedanken sind frei, aber mit der globalen Digitalisierung ist es damit vorbei. Das schöne Volkslied »Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten« ist im Zeitalter der Digitalisierung leider zu einer Illusion geworden. Dies behauptet und belegt der renommierte Mediziner, Hirnforscher, Umweltmediziner und Emeritierter Professor für Neurophysiologie Dr. Karl Hecht. In anschaulichen Erklärungen beschreibt der 96-jährige Experte die funktechnische Funktionsweise der Gedankenmanipulation und Gedankenkontrolle, insbesondere durch elektromagnetische Funkwellen. Dabei führt er durch die Anfänge technischer Experimente zur Gedankenkontrolle der 50er und 60er Jahre, die er aus heutiger Sicht als alten Hut bezeichnet. Denn noch nie seien die technischen Voraussetzungen für eine totale Diktatur so ausgereift gewesen wie heute. Professor Hecht ruft dringend dazu auf, diesen inhumanen Prozess zu stoppen, damit sich die Menschheit nicht selbst wegdigitalisiert. Es sei höchste Zeit, zur göttlichen Natur zurückzukehren, wenn wir uns nicht durch die Ideologie der Digitalisierung jeglicher Menschlichkeit berauben und zu total überwachten Robotermenschen degradieren lassen wollen. Sehen Sie nun das Interview mit Professor Dr. Karl Hecht, das Klagemauer TV bereits im Dezember 2020 für Sie geführt hat. Herr Professor Hecht, danke, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen, dass Sie uns eingeladen haben und dass wir heute mal über das Thema Digitalisierung der Menschheit sprechen können. Herr Professor, in diesem Jahr, das fast ausschließlich von der Corona-Krise geprägt war, haben Sie im August einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben, der wie ein dringender Weckruf wirkt. Sein Titel, die Gedanken sind frei, aber mit der globalen Digitalisierung ist es damit vorbei. Was hat Sie dazu veranlasst, mit jetzt 96 Jahren einen solchen umfangreichen und aufrüttelnden Artikel zu schreiben? Nun, es ist meine Geflogenheit, dass ich also der Menschheit die wissenschaftlich fundierte Wahrheit vermitteln möchte. Die Digitalisierungsideologie ruft eine Euphorie, also eine Begeisterung für diese Technik hervor. Und es wird viel versprochen. Wohlstand, Komfort, ja sogar Gesundheit und sogar Unsterblichkeit durch die künstliche Intelligenz. Mhm. Aber die Wahrheit liegt woanders. Die Digitalisierung bringt die totale Überwachung. Die Digitalisierung äh, sorgt dafür, dass die Arbeitsplätze weniger werden und der Mensch überflüssig wird. Die Digitalisierung verursacht oder äh, äh, bewirkt, dass äh, die öffentliche Meinung manipuliert wird. Und schließlich haben wir die Situation, dass der Mensch die Kontrolle über die Technik, langsam verliert. In dieser Zeit äh, ging durch die Medien die Information, dass der Elon Musk hat einen Neuralink äh, erfunden oder ist dabei sogar, zu, damit zu experimentieren, der eine Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn darstellt. Er schildert, dass das ganz einfach ist, dass man einen ähm, dieser NeuroLink ist nicht größer als eine Euro-Münze und die kann man mit einem Schnitt durch die Kopfhaut und auf den Schädel aufsetzen. Und dann kommt eine Verbindung, eine Schnittstelle zwischen Hirn und diesem NeuroLink und dann den Computer oder den Handy und so weiter zu, zustande. Er formulierte noch, dass, das, dass die Verbindung zwischen Hirn und Computer notwendig ist, damit die Menschen oder die Menschheit insgesamt mit der äh, äh, künstlichen Intelligenz Schritt äh, halten kann. Und das ist natürlich eine erschütternde Nachricht und äh, das war auch mit Anlass, dass ich diesen Artikel geschrieben habe. Mhm. Herr Professor, das Hirnimplantat NeuroLink von Elon Musk wurde in den allgemeinen Medien ja regelrecht beworben. Wie soll Elon Musks Neuralink funktionieren und welche Gefahren sehen Sie dabei? Na, zunächst möchte ich mal erklären, wie das funktioniert wird. Und da muss ich eine kleine neurophysiologische Lektion halten, damit wird überhaupt das verstehen. Mhm. Das ist also das menschliche Gehirn ein Schnitt. Sie sehr das möchte dazu sagen, dass unser Gehirn 100 Milliarden Nervenzellen hat, mhm. wobei jede Nervenzelle mit jeder anderen mit 10.000 anderen in Verbindung treten kann und ein Organ darstellt. Also was es einzigartig ist, das ist das, was also der Mensch den Menschen ausmacht. Sie sehen hier das Vorderhirn. Das ist das, was Frau Deuchert-Noth vor allen Dingen für notwendig hält dass das ausgereift wird und das geschieht erst bis zum 18. Lebensjahr und darf nicht mit irgendwelchen äh, Wellen oder mit irgendwelchen äußeren äh, Faktoren äh, äh, äh, äh, bestrahlt werden oder äh, geschädigt werden. Äh, Sie sehen hier in der Mitte was als Hippocampus, was als... Äh, äh, äh, limbisches System und hier als äh, Amygdalae, also Mandelkern. Das ist das emotionelle Zentrum. Und in den 40er Jahren hat der Schweizer äh, Neurophysiologe äh Walter Rudolf Hess festgestellt, wenn er jetzt äh, äh, eine Elektrode ganz dünn einführt und elektrisch reizt, werden in diesem Bezirk Emotionen hervorgerufen, zum Beispiel Lachen, Weinen, Wut, Ärger. Also man kann in diesen Reaktionen, äh, hat man festgestellt, dass das unsere Emotionen äh, widerspiegelt. Das war für diese Zeit eine große Entdeckung. Er hat den Nobelpreis dafür bekommen. Und äh, es wurde auch dann in der Medizin teilweise angewendet in der Weise, dass man in bestimmte Hirnbezirke auch Elektroden eingeführt hat, bei Patienten mit Epilepsie und äh, mit äh, Parkinson äh, etc. Äh, ich habe das selbst in der Klinik äh, in äh, St. Petersburg von der Frau Professor wächter äh, äh, gesehen, wie sie äh, mit. Äh, äh, Epileptikern gearbeitet hat, Frau Be äh, Olga Bechter-Rober ist die Tochter von dem Bechterew, nachdem die, nachdem die Krankheit, Krankheit äh, benannt, äh, benannt ist. Und das waren vor allen Dingen Kriegsverletzte, die halt, äh, Hirnkugeln äh, oder Granatsplitter hatten und die hatten bis 20 epileptische Anfälle. Und wenn sie das in eine bestimmte Region Hineingeführt hat und dann hat ein Apparat eine kurze, leichte elektrische Stimulation und dann blieb der Anfall aus. Das ist zwar nicht massenweise gemacht worden, aber wurde immer wieder und bei Parkinson-Kranken wird das Zittern eingestellt. So, das ist erstmal die Voraussetzung. Dann etwas Zweites. Diese ganze Informationsverarbeitung zwischen den 100 Milliarden Nervenzellen geht auf elektrischen Wege. Mhm. Und wir können die Elektrizität können wir also messen. Und man nennt das eeg Elektroenzephalogramm, Und Sie sehen hier, dass wir verschiedene Wellen haben. Und auch verschiedene Frequenzen, zum Beispiel Alpha-Rhythmus von 7 bis 12 oder den Beta-Rhythmus von 13 und höher. Oder hier den Theta-Rhythmus, der auftritt, zum Beispiel bei Meditation der von 4 bis 7 und dann der Delta-Rhythmus, der zum Beispiel der Tiefschlaf, aber auch andere Funktionen ausübt, der also weniger als 4 Hertz ausmacht. Und anhand dieser Konfiguration, an dieser Amplitude und auch an der Frequenz kann man also erstmal bestimmte Funktionen feststellen. Und jetzt kommt es, das ist der Ansatzpunkt, dass Mikrowellen, also Funkwellen, in das Gehirn hineingebracht werden. So geschieht es dann, wenn von einem Sender oder vom Handy, je nachdem wie das ist, wird in die Hirnwellen reingegeben und dann kann man das Gehirn auch beeinflussen, je nachdem welche frequenz man hat wie man das also in entsprechender weise ansetzt und es ist heute wie also auch der grünwald gesagt hat alles möglich dass man mit Frequenzmodulation diese das machen kann es wurde schon in den 70er jahren in den USA wurden versuche gemacht dass man also mit, Mikrowellen, äh, dass man da das EEG beeinflussen kann und somit also auch das Gehirn manipulieren kann. Äh, es gibt noch andere Untersuchungen, äh, dass man äh, auch, äh, wir haben ja das, äh, das Magnetfeld der Erde, was eigentlich uns schützt, das ist die sogenannte Schumann'sche Welle. Und die geht auch über das Gehirn und ist eigentlich eine lebenswichtige Funktion. Und die, die Funkwellen können also diese lebenswichtige Funktion auch noch stören. Und nun hat der Musk Folgendes gemacht. Der bringt also hier diese Schnittstelle und aufgrund dessen geht also wenn ich jetzt ein Handy habe, zum Beispiel, oder ein Computer, geht das zur Schnittstelle und die Schnittstelle transformiert dann in das Gehirn. Also das ist faktisch eine Art kleiner Computer und der kann also auch äh, speichern. Und von der, vom Gehirn können dann in die Schnittstelle. Die Informationen zurückgehen und wieder zum Handy oder zum Computer. Okay. Und nun kann man natürlich in, äh, auch entsprechend beeinflussen und somit entsteht hier faktisch ein, äh, ich möchte sagen, ein Robotergehirn, was dann äh, das äh, richtige Gehirn beeinflussen kann. Also habe ich das richtig verstanden, praktisch über eine Handy-App? Praktisch man hat wie ein, eine Handy-App, eine Handy-Anwendung und da kann man dann praktisch äh, die, das Bewusstsein beeinflussen ja. und so weiter. Das ist ja, ja sehr gefährlich. Ja. Ja. Und man kann sogar, wenn mich jemand anruft, ja. über das Handy auch noch das Bewusstsein beeinflussen. Okay. Also man kann manipulieren, wie man will und den Menschen faktisch leiten oder sogar zum Beispiel anzuleiten, er soll jemanden äh, schießen, äh, schießen oder er soll das oder jenes machen. Ja. Also äh, er ist dann faktisch an der äh, Digitalisierungsleine, wenn ich das so äh, darstellen kann. Eine kritische Reaktion zum Hirnimplantat Neural Neuralink von Elon Musk war in der Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar. Kann es damit zu tun haben, dass Mind-Control, das heißt Bewusstseinskontrolle oder Gedankenkontrolle, zwar aus den Science-Fiction-Romanen oder Filmen bekannt ist, aber dass es eigentlich im Allgemeinen ähm, gesagt wird, das wäre eine Verschwörungstheorie, dass es damit abgetan wird? Na, äh, das kann möglich sein, aber ein amerikanischer Wissenschaftler ich habe jetzt seinen Namen vergessen, hat einmal gesagt, dass man nur die kleinen Geheimnisse geheim halten soll. Die großen Geheimnisse, die werden geheim gehalten durch die Ungläubigkeit der Menschen. Und genau das ist es, dass sie die Wahrheit und die Wissenschaft weniger glauben als äh, die Lügen. Da gibt es also auch entsprechende Untersuchungen. Aber so ganz geheim äh, oder Hintergrund spielt sich vieles ab. Und ich möchte in diesem Zusammenhang mal noch zurückblenden, wie ich zu dieser äh, Bewusstseinskontrolle und diesem Einfluss gekommen bin. Ja, gerne. Im Jahre äh, 1968 war in Washington, der Weltphysiologie Kongress. Ich war Teilnehmer und auf diesem Kongress war eigentlich eine Sensation. Ein Professor Jose Delgado, äh, ein Spanier, der aber in Amerika an der Yale-Universität gearbeitet hat, äh, hat er, führte ein sensationelles Experiment durch. Er hatte eine Affenherde und diese Affenherde war der der Leitaffe, also der erste äh, war ein Choleriker, das heißt, der war, er wurde sehr schnell wütend und wenn er wütend wurde, nahm er, er seine Pfote in den Maul, brüllte und dann ging er auf die Affen los und äh, äh, biss die und äh, schlug die. Und nun hat der Delgado Folgendes gemacht, er hat ihn auch eine solche Schnittstelle schon, mhm. äh, ähnlich... Äh, äh, äh, wie er äh, hat, also äh, Vorderhirn, äh, äh, hatte das bezeichnet, das war auch schon eine Schnittstelle, aber implantiert, mit einem Fänger eingeschaltet, äh, auf den Kopf eingesetzt und einem Fänger. Und auf dem Raum war ein Sender, der aktiviert wurde, wenn, wenn ein Hebel gedrückt wurde. Und wenn nun dieser Affe... Der Leitaffe seine äh, Hand im Maul nimmt, rannte ein Affe äh, der Herde an den Hebel, drückte den und da wurde der sofort ganz lammfromm. Und diese, äh, Delgado hat dann diese Untersuchung auch noch in der Stierkampfarena äh, in Spanien durchgeführt, mhm. äh, ebenfalls den. Stier, die wütend gemacht wurden, diese Schnittstelle angelegt und wenn er auf den Knopf gedrückt hatte, war der Stier ganz friedlich und war nicht mehr aggressiv. Das heißt, mit Hilfe dieser Möglichkeit war es möglich, zum Beispiel aggressive Menschen ganz friedlich zu stimmen. Aber das haben sofort die Geheimdienste natürlich auch aufgegriffen und haben also damit äh, ge gearbeitet und Delgado hat dann äh, das Ganze weiterentwickelt. Hat dann festgestellt, dass er, so was ich schon gesagt habe, mit Hilfe der äh, Mikrowellen oder der Funkwellen direkt in das EEG eingehen kann. Und er hat dann ein Buch geschrieben, die physikalische Kontrolle des Geistes, also der Gedanken. Aber wir sehen, dass die Bewusstseinskontrolle teilweise unter dem Deckmal im Mantel etwas für die Medizin zu tun, vielleicht ist es auch so, aber Gutes und Schlechtes ist hier schwer immer zu trennen. Und dann möchte ich noch ein Ereignis. Äh, äh, äh, von einem Ereignis sprechen, was mich also auch erstaunt hat. In der Universität Tübingen läuft eine Studie die Schnittstelle zur Verbesserung des Unterrichts. Dort bekommen die Kinder, das läuft, dort bekommen die Kinder einen solchen Reifen, mit dem das EEG registriert wird. Und das EEG wird dann äh, reflektiert dann drei Zustände äh, Erregung, äh, äh, also Aufmerksamkeit, Gleichgültigkeit äh, und äh, Unaufmerksamkeit. Äh, wobei das schon kritisch ist und das leuchtet dann äh, drei Lampen aus, äh, unaufmerksam blau, äh, äh, gelb aufmerksam und sehr konzentriert rot. Wie und, eine Ampel an der Stirn, ja, dass der Lehrer Ja, nicht nur das. Bei Funkwellen hat die Lehrerin äh, das, äh, das ein, so wie ein Computer oder ein Handy und da sieht sie für jeden Schüler, aha, da läuft das rot auf, da äh, äh, läuft das blau aus und so weiter und kann das kontrollieren. Und dieses, das geht noch weiter, Sie kann dann den Durchschnitt wird das errechnet, und dort sieht sie, welche Schüler unaufmerksam sind und welche aufmerksam und konzentriert. Und das finde ich für einen also einen schlimmen Eingriff auf das kindliche Gehirn, aber das wird von der Ministerin von Baden-Württemberg wird das sogar unterstützt und als Fortschritt in Unterricht verkauft sozusagen. Aber wenn wir da ganz kurz drauf eingehen. Es geht ja jetzt um 5G auch. Es wird immer weiter ausgebaut und Elon Musk hat ja auch geplant, rund um den Erdball Satelliten äh, zu stationieren in der Umlaufbahn, die auch mit 5G-Strahlung bestückt sind. Das würde ja also heißen, dass er praktisch ähm, die gesamte Welt ähm, kontrollieren kann, wenn, ja. er, wenn die Leute bereit sind, sich so ein Ding einbauen zu lassen. Das äh? ist ja Und gerade bei 5G. Genau. Ob das nur mit 5G läuft oder mit WLAN, das kann also mit jedem. Aber 5G ist dann die äh, entsprechende flächendeckende äh, Vernetzung äh, der ganzen Welt und damit kann man jeden beeinflussen. Und wenn ich noch einmal an den Neuro äh, Neuralding von Lang, äh, von ähm, äh, Maske erinnere, da ist genau das ist. Da kann man jeden Menschen zu jeder Zeit kontrollieren, kann ihn umbringen und kann alles Mögliche machen. In Ihrem Artikel erwähnen Sie zudem eine Vielzahl von Patenten zur Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, die schon seit längerem militärisch und auch geheimdienstmäßig genutzt werden kann oder genutzt wird. Können Sie uns diese Technik anhand eines Beispiels näher bringen, wie das funktioniert? Ja, hier habe ich ein Patent, ein deutsches Patent aus dem Jahr 2002. Das heißt Gedankenübertragung. Mhm. Und die Anwendungsbereiche sind zum Beispiel folgende, dass man mit Gedanken kommunizieren kann, aber auch, dass man unauffällige Informationen übermitteln kann. Des Weiteren wird gesagt, dass man damit auch Kriminelle abhören kann, welche Gedanken bei den Kriminellen vonstatten gehen. Oder man kann mit Hilfe dieser Mikrowellen also die Gedanken stabilisieren, wenn jemand in der Verhandlungen ist und braucht Stütze, kann man das also auch unterstützen. Und dann hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, die, die Gehirnstoffwechsel und alles mit Hilfe dieser Gedanken zu beeinflussen. Und äh, das äh, arbeitet zwar mit im bereich äh, eine Feldstärke, ist nicht angegeben, aber mir ist bekannt, dass die Hirnfunktion reagiert auf eine Feldstärke, also Magnetfeldstärke von 0,3 Picowatt pro Zentimeter Quadrat. Also ganz schwache Reize. Und das ist das, was die meisten gar nicht wissen oder nicht anerkennen, dass gerade unser Gehirn auf ganz schwache elektromagnetische Felder wirkt und damit also entweder Krankheiten hervorgerufen werden oder dass man damit manipulieren kann. Und ich habe hier aus diesem Patent ein paar Bilder, die will ich kurz demonstrieren. Man kann also mit Hilfe eines Radarsystems kann man also jeden Menschen entsprechenderweise anstrahlen. Hier ist gezeigt, dass man durch entsprechende Mauern oder Betonmauern das ebenfalls vornehmen kann von jeder Stelle aus. Hier das Nächste ist, dass man die innerhalb des Hauses, also ich kann von einem der ersten Etage, zum Beispiel in der letzten Etage, äh, kann ich also äh, den Menschen äh, mit seinen Gedanken beeinflussen oder kann sie äh, ablesen und so weiter. Mittel so, zu einer Strahlenkanone oder Antenne ja, oder? Äh, und das geht selbst durch, äh, äh, wenn hier Abschirmungen sind, das, kann das durchgehen und schließlich das ist nur das ganz Schlimme wieder, dass es vom Flugzeug aus oder von der Drohne aus kann ich auch die Gedanken in der Weise beeinflussen und dann Schaden anrichten oder Befehle geben und so weiter. Und das funktioniert wieder nach dem Prinzip, ich wiederhole nochmal, wenn das also diese Stellen sind, wo die Mikrowellen ausgestrahlt werden, geht das wieder ins Gehirn und wird dann in entsprechender Weise verarbeitet. Da liegen entsprechende Beweise vor. Und das ist nun auch wieder was, das ist ein deutsches Patent, das möchte ich also sagen. Mhm. In Amerika gibt es noch viel mehr. Also in, ich habe also sie in, einer, in einem Buch 27 Patente, also Literaturquellen für Patente gefunden und die auch immer in der Richtung gehen, die Emotionen zu beeinflussen zum Beispiel auch wie der Dekato die Affen beeinflusst hat, so können wir also oder den Leitaffen beeinflusst, hat, so kann man auch die Menschen beeinflussen, kann auch umgekehrt Aggressivität hervorrufen. Ja, also alles ist möglich. Also das heißt, wir haben es ja hier mit einer Technik zu tun, die den Menschen praktisch entmenschlicht. Der Mensch wird zu einer steuerbaren Maschine zu einem, Roboter umfunktioniert. Genau das ist, was also auch Grünwald gesagt hat. Wir sind dabei, uns wegzudigitalisieren. Und die technogene Gesellschaft, die sich jetzt entwickelt, die wird der Menschheit nicht gut tun. Und deshalb habe ich auch diesen Artikel geschrieben. Wir müssen wachrütteln und müssen die Begeisterung für die Digitalisierung zurückschrauben und zur Natur zurückkehren. Halten Sie es für denkbar, dass in unserer heutigen Zeit technisch erzeugte Mikrostrahlung also nicht nur zur Bewusstseinskontrolle ähm, funktioniert, sondern auch als Waffe praktisch, um unerwünschte Menschenmengen wegzujagen ja. oder zu entfernen? Und dann, wie kann man sich erstens gegen diese Waffen bzw. auch gegen, gegen diese ganze Sache wehren als normaler Bürger? Schützen. Schützen, ja. ja. Na, also, ich möchte beinahe sagen, die Mikrowellenwaffe ist beinahe ein alter Hut. Mhm. Äh, der äh, äh, Paul Brodeux, ein Amerikaner, der hat ein Buch geschrieben, die, äh, 1980 ist das herausgekommen, die verheimlichte Gefahr, und hat damit also alles, äh, sowohl die schädliche Wirkung der Mikrowellen 1980 äh, äh, äh, äh, geschildert und hat dort auch berichtet äh, über Waffen, die zum Beispiel in der USA äh, entwickelt werden. Damals waren es noch Mikrowellen, äh, die mit Hitze, ich muss dazu sagen, und sie, wir unterscheiden. Äh, ionisierende Strahlung und nicht ionisierende Strahlung. Und bei der ionisierenden äh, nicht ionisierenden Strahlung haben wir thermische und athermische Wirkungen. Zum Beispiel wird der Grenzwert in Deutschland nach der thermischen äh, äh, äh, Richtlinie äh, an, angesetzt. Das heißt, er schützt uns eigentlich nur, dass wir nicht vergrillen. Äh, und äh, in den USA wurden damals die Waffen äh, äh, oder wurden Waffen entwickelt, so schreibt das der Brodel, äh, die also diese äh, Erhitzung und damit also die Menschen umbringen können. Aber das ist äh, nur eine Form. Äh, Brodel äh, beschreibt auch äh, ein Ereignis, das ich hier sagen möchte. Er schreibt, wenn zum Beispiel äh, äh, auf den Meer amerikanische U-Boot-Besatzungen und damals sowjetische U-Boot-Besatzungen sich gegenseitig begegnet sind, sind alle sofort unter Deck gegangen, weil die sich gegenseitig bestrahlt haben. Mhm. Okay. Aber es gibt psychotrope Waffen und zum Beispiel ich könnte also viele Berichte bringen. Hier ein Bericht des wissenschaftlichen Beratungsausschusses der amerikanischen Luftwaffe. Dort wird also gesagt, dass sie mithilfe von elektromagnetischen Feldern die Menschen Psychotrop beeinflussen können. Sie können sie also zum Beispiel zum Schlafen bringen, sie können Halluzination auslösen, sie können Angst Aggressivität auslösen äh, oder auch Gedächtnisstörungen, alles das ist möglich, äh, also das ist in Gange. Also Und das, was militärisch möglich ist, ist auch für uns ist, oder ist, möglich. Ja. Genau. Oder hier der, der sowjetische Major Tchernitschew hat äh, im Jahre 1997 hat einen Artikel geschrieben in einer äh, Militärzeitschrift in äh, Russland, äh, wo er über psychotrope Waffen schreibt und sagt, dass das gang und gäbe ist dass, und bezeichnet, dass es also äh, Generatoren gibt, äh, die stark genug sind, um die Menschen in sprechender Weise das Gehirn und die äh, Züge zu beeinflussen. Und er zählt eine ganze Reihe von derartigen Generatoren auf, äh, die das ermöglichen. Das war 1997, jetzt sind äh, über 20 Jahre vergangen, heute gibt es also bestimmt noch mehr. Ja. Aber ich möchte noch über ein anderes Ereignis sprechen, wenn das vielleicht auch gar nicht, als Waffe, aber indirekt ist es doch eine Waffe. Das ist das sogenannte Moskauer Signal. Äh, und zwar äh, war in der amerikanischen Botschaft war ein äh, 1000 watt aufgebaut äh, in der Schalkowski-Straße in Moskau, äh, um äh, äh, zu spionieren. Okay. Das ist, war zu der Zeit üblich, ist wahrscheinlich heute auch. Und nun haben die Sowjets auf der anderen Seite der Straße, 70 Meter entfernt, auch einen solchen Sender aufgestellt, aber mit einer Feldstärke von 0,001 äh, äh, Milliwatt pro Zentimeter. Das, das ist ja weniger als der Grenzwert der im Moment. Ja, der Grenzwert da ist zu dieser Zeit war in Amerika und Europa 10. Äh, Milliwatt pro, äh, pro, äh, Quadrat, äh, pro Zentimeter Quadrat und in Russland war er zu der Zeit und in der Sowjetunion, aber auch in anderen äh, Ländern damals äh, des sozialistischen Lagers, war er äh, 0,01 und der lag also um das 10000 niedriger als der gültige Grenzwert in in Europa, in, in den USA, das muss ich dazu sagen. Und das ist folgendes dann gewesen: Es hat zwar eine Diskussion oder eine Begegnung gegeben zwischen dem Präsidenten Johnson und Kosygin von der Sowjetunion und die haben darüber gesprochen, aber der Kosygin hat gesagt, wir liegen zehnfach äh, unter dem Grenzwert wie euer Grenzwert. Kann da das passieren? Ja, es ist passiert. Äh, und in 17 Jahren sind von den vier Botschaftern, die äh, amerikanischen Botschaftern, die in Moskau waren, äh, zwei Thompson und Polen an Krebs und Stessel an Leukämie gestorben. Das heißt, durch diese schwache, ständige Bestrahlung äh, wurden die Leute, also wurde Krebs erzeugt oder wurden ihre ganzer Organismus zerstört. Das bringe ich nun in Beziehung zur heutigen 5G. 5G ist ja niedrig angelegt, damit es überall in, in die Häuser einstrahlen kann. Und wenn jetzt die Strahlen mit 5G, das kann natürlich jahrelang dauern, bevor dann der Krebs entsteht. Aber äh, das ist möglich. Und mit so schwachen Feldstärken, äh, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass das wirkt und dass der Grenzwert in Deutschland, in Europa überhaupt nichts wert ist. Also viel so, zu hoch. Aber ich möchte noch etwas sagen. Äh, äh, letztes dazu, was äh, auch noch doch schlimm ist. Es hat im 2018 hat es eine Konferenz in Genf gegeben, von, an denen über 70 Länder teilgenommen haben, und dort haben sie über das Verbot der Roboterkiller gesprochen. Äh, gestritten. Aber, also, das heißt, man kann heute eine Armee von Roboterkillern aufstellen die dann gegen den Menschen geht oder die irgendwie dirigiert wird. Äh, solche, äh, äh, so etwas wird geplant und das ist natürlich, äh, äh, ich möchte, auch noch nicht menschenmöglich. Äh, der Astronaut Gerst, der, in der, der deutsche Astronaut Gerst, der in der, äh, in, den, äh, in der internationalen Station war, der hat den äh, Roboter Justin von dirigieren wollen, weil man eventuell mit Robotern den Mars besiedeln will. Und die ganze Zeit, die er ja oben war, ein Vierteljahr, hat Justin ganz anders reagiert, als Gerst, äh, als der Astronaut Gerst wollte. Also das heißt, Roboter haben dann auch ihre eigene äh, äh, äh, technische Intelligenz, also äh, künstliche Intelligenz. Und die sind dann überhaupt nicht zu beherrschen. Allein die Idee, eine solche Armee aufzustellen oder überhaupt so etwas zu produzieren, ist meines Erachtens schon ein Kriegsverbrechen. Und das muss also verboten werden. Ich habe keine Informationen mehr bekommen, wie die Tagung ausgegangen ist. Aber die Tatsache, dass das stattgefunden hat, hat mich also schon erschüttert. Also es wird in breiter, in großer Breite gearbeitet, dass man Mikrowellenwaffen und äh, Digitalisierungswaffen äh, baut oder daran arbeitet. Es wird natürlich in bestimmter Weise geheim gehalten ge oder es wird als Verschwörungstheorie abgetan. Äh, aber es ist Tatsache, dass so etwas existiert und ich möchte als Arzt äh, dagegen äh, protestieren und äh, die Regierung auffordern, derartige Forschungsfragen zu verbieten und dafür keine Gelder auszugeben. So Und zum Abschluss möchte ich sagen, ich habe den Titel genannt, die, die Gedanken sind frei. Und ich möchte, dass wir durch Stopp der Digitalisierungswahns, muss ich sagen, dass wir wieder die Gedanken frei haben, dass wir das Lied singen können, die Gedanken sind frei, äh, wer kann sie erraten, äh, äh, sie laufen vorbei wie nächtliche Schaden, kein Jäger kann sie schießen, niemand kann sie wissen, ich bleibe dabei, die Gedanken sind frei, das müssen wir erreichen. Und ich möchte noch Bertolt Brecht, der ja hier im Berliner Theater bekannt ist, zitieren. Er hat gesagt, Denken ist das größte Vergnügen der menschlichen Rasse. Und genau das müssen wir ansteuern. Und das können wir nicht mit Digitalisierung, das können wir nur mit freien Gedanken. Und diese freien Gedanken müssen wir jetzt uns äh, erkämpfen, müssen wir durch wissenschaftliches, äh, durch Wissen, durch wissenschaftliche Wahrheit verbreiten. Und deshalb habe ich diesen Artikel geschrieben. Sehr gut, man merkt Ihr Herz, man merkt, man merkt, wie sehr Sie sich einsetzen dafür. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns äh, die Möglichkeit gegeben haben, Sie zu interviewen und ähm, dass Sie in Ihrem hohen Alter sich noch so wach und entschlossen für, für eine bessere Welt, für eine friedvollere Welt einsetzen und vor allen Dingen, dass wir auch in Zukunft frei denken können. Danke